Herzlich willkommen hier bei MBW. Mein Name ist Vanessa Stark. Mein Name ist Gönner Andresen und wir präsentieren Ihnen heute unsere Neuheiten. Aber wollen wir es heute nicht mal ein bisschen anders machen? Ja, kommen Sie mal mit. Stillstand gab es in den letzten Jahren bei MBW nicht. Neben dem kontinuierlichen Ausbau unserer Lagerware haben wir 2020 eine neue Range rausgebracht. Unsere Recycle-Bären. Die Mischung aus Kundendiebling und langlebigen Werbeträger, gepaart mit dem nachhaltigen Gedanken, hat den Recyclebären bären relativ schnell zu einem echten Herzenseroberer gemacht. Ein Artikel, der es ruhigen Gewissens in jedes Kinderzimmer geschafft hat. Das Beste, was einem Werbe- oder Geschenkartikel passieren kann. Kein Wunder also, dass die Familie wächst. Neben dem Eisbären und dem Nature-Bären gibt es jetzt auch den Hasen. Der Hase ist nicht nur zu Ostern ein absolutes Highlight, sondern er zaubert das ganze Jahr über großen und kleinen Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Verschenken Sie mit gutem Gewissen. Und was ist dann jetzt mit den Produkten, die nicht aus nachhaltigem Material sind, Ganna? Naja, wir versuchen ja schon CO2 zu vermeiden, soweit es geht. Da, wo wir es nicht vermeiden können, können wir es jetzt kompensieren. In Zusammenarbeit mit unserem Partner Nature Office haben wir jetzt die Möglichkeit, jeden Artikel von der Produktion über die Lieferung bis hier an unser Lager klimaneutral zu kompensieren. Das ist ja klasse. Dann hat der Kunde ja sogar noch einen Mehrwert zu seinem Artikel. Perfekt, besser geht's doch einfach gar nicht. Richtig. Angespornt vom Recycle-Gedanken sind wir immer auf der Suche nach neuen, innovativen, nachhaltigen Materialien für unsere Artikel, weil 73 Prozent der Verbraucher das mittlerweile von den Unternehmen fordern. Aufgrund unserer Nähe zum Meer sind wir auf upcycled Marineplastik gestoßen. Um Frachtwege zu vermeiden, haben wir nach einem Partner in Europa gesucht und sind tatsächlich in Deutschland fündig geworden. Mit diesem Partner haben wir die Möglichkeit, die All-Over-Print-Shirts serienreif schon ab 50 Stück anzubieten. Die Ärmel sollen in einer anderen Farbe oder der Kragen in Schwarz. Der vordere Aufdruck soll eine bestimmte Struktur darstellen. Kein Problem. Die einzige Grenze, die wir jetzt noch haben, ist Ihre Vorstellungskraft. Ja, und die Größe des Plüschis. <lacht> Lassen Sie uns gemeinsam die Meere retten und Gestaltung machen. Der beste Freund des Menschen ist der Hund. Über 50 Prozent der Haushalte haben einen vierbeinigen Mitbewohner. Und in den letzten Jahren ist dieser immer mehr zu einem Familienmitglied geworden. Wir haben viel überlegt, entwickelt und getestet und sind richtig stolz auf unsere neue Range. Egal ob beim Abschluss einer Versicherung, im Hotel im Gästekörbchen oder einfach als kleine Aufmerksamkeit. Wir haben für jede Größe und jede Gelegenheit etwas dabei. Die Flying-Spielzeuge sorgen zu Land, zu Wasser oder in der Luft für jede Menge Action und sind ein Garant für jede Menge Spaß für Hund und Herrchen. Auffällige Farben machen die Wiederauffindbarkeit einfach. Durch den Mix aus widerstandsfähigen Gewebesorten, welche zusätzlich durch Filz verstärkt werden, entsteht ein langlebiges Wurf- und Wasserspielzeug für Hunde. Die lustigen Knotentiere eignen sich mit ihrem robusten Material für langanhaltende Spielfreude und verbessern ganz nebenbei die Zahngesundheit der Hunde. Die Hundespielzeuge, Eule, Gespenst oder Monster fördern den Spieltrieb großer und kleiner Hunde. Die frechen Spielzeuge haben alle einen Seilknoten, der die natürlichen Instinkte der Hunde weckt. In Kombination mit der integrierten Knisterfunktion ist es ein ideales Spielzeug. Selbstverständlich finden sich auch in der neuen Range Artikel, die aus 100% genutzten und recycelten PET-Flaschen gefertigt wurden. Ihre längliche Formgebung animiert zum Spielen. Diese Hundespielzeuge sind aufmerksamkeitsstarke Giveaways für alle Hundebesitzer. Übrigens, im letzten Jahr haben sich nochmal 20% Prozent mehr ein Vierbeiner zugelegt. Jeder hatte so seins letztes Jahr. Ich zum Beispiel habe gegärtnert und damit war ich auch nicht allein. Die Branche verzeichnet einen Rekordanstieg von über 20 Milliarden Euro. Viele haben somit also jetzt einen Dschungel auf ihrem Balkon, einen Kräutergarten auf der Terrasse und ein Gemüsebeet im Garten. Und am Ende des Jahres kann sich jeder über seine eigene Ernte freuen und damit Freunde und Familie beschenken. Dazu ein witziges Produkt von MBW und das Lächeln ist garantiert. Aber was hast du denn gemacht letztes Jahr? Gegrillt. Auch ein absolutes Lifestyle-Thema. Wusstest du zum Beispiel, dass letztes Jahr in einem Monat das Wort Barbecue 22.000 Mal gegoogelt wurde? Und das nicht nur im Sommer. Du merkst, es ist ein Ganzjahresthema. Wir haben es geschafft, mit dieser Ente den Einzelhandel, Barbecue-Shops, und auch Getränkemärkte zu beliefern. Warum also nicht als Unternehmen dieses Lifestyle-Thema aufnehmen für persönliche Mitarbeitergeschenke, Firmen-Events oder als Giveaway? Unbedingt. Eigentlich ein Muss. Und weißt du was? Bald geht's wieder in Urlaub. Und ganz egal, ob Meer, Berge oder Städtereise, ich freue mich jetzt schon drauf. So vielfältig die Verwendbarkeit unserer schnabel ist, so vielfältig ist auch ihr Design. Über 250 Modelle haben wir ständig ab Lager verfügbar und übrigens können Sie auch Ihre eigene Ente gestalten, in Form, Look und Farbe. Enten als Werbe- und Geschenkartikel sind ein echter Dauerbrenner. Mittlerweile ist sogar ein richtiges Enten-Sammelfieber ausgebrochen. Und unsere Enten schmücken etliche Badezimmer, Hutablagen und Regale. Ob als Geschenk nach einem Besuch, Begrüßung auf dem Hotelzimmer oder klassisch als messe Mit unseren Enten bleiben Sie immer in positiver Erinnerung. Behalten Sie immer den Überblick und den Durchblick. Apropos Durchblick. Für den digitalen Durchblick sind diese Freunde besonders nützlich. Sie reinigen nämlich mit ihrer Mikrofaserunterseite das Smartphone oder das Tablet und haben übrigens immer mehr Fans. Oft sind es eben doch die Kleinigkeiten. Eine Kleinigkeit, um Glück zu wünschen oder Danke zu sagen. Zum Beispiel für die Klassenarbeiten in den Schulen oder für den Arbeitsplatz. Und wenn bei den über 50 Schmusi-Modellen jetzt nichts dabei ist, dann muss es vielleicht doch die eierlegende Wollmilchsau sein. Wir können alles.